Ich bin heute am Organisch-Chemischen Institut der Uni Münster und schaue mir den Beruf des Glasbläsers an. Vielleicht darf ich hier auch selber was machen. Wie sieht die Ausbildung überhaupt aus? Ja, das ist ein, ähm, ein Glasapparatebauer ist ein ganz normaler Handwerksberuf. Wir haben immer unterschiedliche Sachen. Wir machen vielleicht mal zehn, zehnmal das gleiche Teil, aber das war's dann auch. Wie arbeitet man sich da langsam ran? Ja, es gibt den Ausbildungsrahmenplan, wo drin drinsteht, was man lernen sollte, von wann bis wann. Naja, und wenn man den durchgearbeitet hat, irgendwann kommen die Prüfungen. Und in der Prüfung, ähm, was macht man da? Äh, ja, da werden Pflichtstücke verlangt, die man hier am Arbeitsplatz baut, mitnimmt. Und es werden dann ähm, Arbeitsproben, muss man machen da. Es kommt vor, dass irgendein Chemiker hier reinkommt. Man könnte sagen, jetzt hat er nachts schlecht geträumt, er braucht eine, eine, eine Apparatur, die muss so und so und so aussehen. Ja, und dann, dann kommt er hier hin und, und dann sprechen wir das durch, wie das machbar ist ja und dann probieren wir aus. Es kann schon mal sein, dass man da irgendwo ein Vierteljahr rumprobiert, bis das Ding dann funktioniert. Ja, jetzt müssen wir einen Augenblick warten, bis das äh, ja. abgekühlt Gut. ist. Ja. Und dann geht's weiter. Jetzt muss kann man es ja, hier schon machen. Nicht, nicht so weit vor Ja, ja. ja um so das schon Ja. Und wie heiß muss die Flamme sein, damit man überhaupt damit arbeiten kann? Also der Weichungspunkt von dem Glas liegt bei ungefähr 560 Grad. Aber die Verarbeitungstemperatur, die liegt bei 1200. Viel höher schafft unser Brenner hier nicht. Und äh, es kann natürlich auch ein bisschen drunter sein, nur also das merkt man ja, dann wird es schnell auf. wieder hart. Und äh, welche Unterschiede gibt es da zu Gebrauchsglas, normalem Glas, im Haushalt? Ja, zu, zu Haushaltsglas im Prinzip keinen Unterschied, weil Kaffeekannen und so, die müssen auch temperaturbeständig sein. Es gibt einen Unterschied zu Weichgläsern, wo woraus äh, zum Beispiel Cola- oder Bierflaschen gemacht sind, äh, die würden gewisse Temperaturunterschiede nicht aushalten. Ja, jetzt äh, erstmal hier einsetzen. Und ähm, wenn Sie so sagen müssten, wenn man den Ausbildungsberuf erlernen möchte, welche Fähigkeiten muss man mitbringen? Ein guter Hauptschulabschluss ist eigentlich alles. Und handwerkliches Geschick gehört auch dazu? Natürlich, aber das kommt auch dann im Laufe der Ausbildung. Und noch mal rein, aber ja. Ja, aber das wird nicht mehr leer. Im Umgang mit dem Brenner spätestens beim zweiten oder dritten Mal verbrennen, dann äh, passt man auf. Ach so, das passiert auch häufiger, dass man sich mal verbrennt. Das passiert auch, ja. Ist es dann sehr schlimm oder geht's? Ja, es kommt ja auf einmal. Wie weit die Hand drin war so ungefähr? Ganz gut ja. Und dann äh, einfach ablegen Und dann eben noch eben was machen bis Ende. Die, die Scherbenkiste Ja. Wenn ich da jetzt gleich noch einen Atem dran mache, ist die Wand ganz cool fertig. Sehr schön. <lacht> Das sieht einfacher aus, als es ist. Das stimmt, gut. Oh, Das schenkt sie mir, ist ja. aber nett. Dankeschön. Für Weihnachten, perfekt. Echt direkt an Weihnachtsbaum hängen, klasse. Meine sieht dagegen nicht ganz so toll aus, aber ein Versuch war es, ja. Ja, ich glaube auch.